Ich werde noch kurz eine Minute warten und dann äh, würde ich auch direkt losstarten. Perfekt, super. Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass, ähm, ja, dass ich euch heute kurz Studily erklären kann, was Studily ist, äh, welchen Beitrag man damit leisten kann für den Mathematikunterricht. Ähm, ich würde mal einfach mal im ersten Schritt mal eine Frage in die Runde machen. Wer von euch äh, kennt denn schon Studily? Wer hat denn schon mal mit Stadely gearbeitet? Oder noch niemand. Da würde ich einfach mal, dass ihr einfach die Hand erhebt, dass ich dann einen kurzen ähm, Eindruck von euch bekomme. Ansonsten auch überhaupt kein Problem. Okay. Es wird sich niemand per Video zeigen. Ich glaube, genau, es will sich niemand bei Video zeigen. Ich meinte eher mit Reaktionen, mit Hand erheben. Aber äh, dann passt das Ganze doch genauso gut. Ja. Also kurz, wer ich bin, mein Name ist Leon Frischhoff. Ich habe selbst dann gegründet vor... Ja, drei Jahre ist das Ganze schon her in Österreich und da man aktuell mit Study 200 Schulen. Also das Ganze wird auch schon entsprechend angenommen ähm, Ja und freut uns einfach sehr, welchen Beitrag wir da auch insgesamt einfach schon leisten dürfen. Ähm, und was ich halt heute tun würde, ist, ich würde euch heute Stadeli herzeigen, also die komplette Plattform zeigen. Ähm, und genau, ihr könnt dann auch, bekommt dann auch im Anschluss direkt einen Account, dass ihr das Ganze mit eurer Klasse bis zum Ende dieses Schuljahres testen könnt. Ähm, ähm, auch nochmal eine kurze Frage in der Runde: Wer von euch ist eine Mathematiklehrer, Mathematiklehrerin? Ähm, und falls ja, in welchen in welchen Klassentypen oder gut, passt? Einfach vielleicht in den Chat schreiben, oder? Dann ja, einfach in den Chat schreiben, genau, dass ich da ein bisschen einen Eindruck bekomme, äh, worauf ich da bei meiner Präsentation einfach vor allem den den Wert drauflegen soll. Ja. Okay, Mittelschule, Mittelschule, perfekt. Super, und dann würde ich direkt starten und die Präsentation, okay, die Präsentation ist im Prinzip zweigeteilt. Also ich werde im ersten Schritt Stardele herzeigen und im zweiten Schritt wird der Florian, das ist ein Kollege vom ÖBV Verlag, auch herzeigen, die Schulbücher, zu denen es im nächsten Jahr Stardele gibt. Weil Stardele ist ans Schulbucherleben angepasst, das heißt auch angeknüpft, das heißt, wenn ihr mit Study unterrichtet, zum Beispiel für die Unterstufe, sind das eins zu eins die gleichen Beispiele wie aus dem Schulbuch. Und ihr könnt dann auch direkt auf die entsprechenden Aufgaben einfach zugreifen. Und wenn ich euch das mal kurz zeigen darf, wie Studity funktioniert. Also Studity ist eine komplett interaktive App für Mathematik, also uns auf Mathematik spezialisiert, mit dem, mit dem riesigen Vorteil, dass wir genau merken, wo sind die Stärken und Schwächen von euren Schülerinnen und die gesamte Plattform dann darauf anpassen. Weil man merkt ja auch, es gibt eine immer größere Heterogenität in den, in den jeweiligen Klassen, vor allem in der Mittelschule, ähm, zeigt sich das natürlich auch besonders stark. Und uns geht es dann für irrsinnig darum, dass jeder Schüler zu jedem Zeitpunkt die Aufgabe bekommt, die ihm oder ihr einfach am meisten weiterhilft. Ähm, und ihr könnt bei da äh, gerne mitmachen, Ihr könnt euch gerne auch einen Account ähm, anlegen, direkt auf Startup. Ich schicke da mal den Link einfach in den Chat hinein ähm, und dann könnt ihr ge gerne das mitmachen, was ich euch jetzt zeige. Wie gesagt, ihr könnt alle bis Ende dieses Schuljahres äh, kostenfrei nutzen. Genau. Äh, wie, wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Wenn ich auf diese Seite gehe, also auf app.studely.com, habe ich direkt mein Konto erstellen. Da würdet ihr einfach draufklicken, dann tue ich auf Lehrperson. Und das Tolle ist, dass ich da -E mit Google und mit Microsoft vernetzt. Das heißt, ihr als Lehrperson benötigt gar keinen neuen Account, euch zu machen. Die Schülerinnen auch nicht sondern ihr könnt direkt eure Microsoft -Account, euren Microsoft-Account, Google euren Google-Account etc. mitverwenden, was natürlich immens praktisch macht. Weil die Schülerinnen klicken einfach auf Google oder Microsoft. Also wenn ich Microsoft Teams in einem Klassenzimmer verwende, dann kann ich direkt über Microsoft Teams über Study einsteigen und bei Google funktioniert das genauso. Ich werde mich trotzdem jetzt mal an, oder ich registriere mich jetzt mal, aber ich habe meine, meine Account schon verbraucht, deshalb also muss ich mich jetzt da neu registrieren. Ich mache das doch mal direkt. Und genau, Schulname, Festschule, jetzt die AHS. Und dann sehe ich direkt hier, dass ich drinnen bin. Ich werde begrüßt, dass ich meine erste Klasse erstelle. Und das würde ich doch mal direkt machen. Ich lege doch mal meine Klasse an und ich habe gesehen, es sind recht viele von der Mittelschule hier. Also ich würde mit einer Unterstufenklasse anfangen, kurz nebenbei gesagt die kommt aus der Oberstufe her. Das heißt, aktuell 80 Prozent unserer Schülerinnen, wir haben aktuell 40.000 Schülerinnen, die mit uns arbeiten. Davon kommen 80 Prozent aus der Oberstufe. Da kommen die ursprünglich her. Aber das Ganze nimmt jetzt auch schon die richtige Fahrt auf in der Unterstufe. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Ich gehe jetzt hier auf Klasse erstellen. sage Ich erstelle mir jetzt die Klasse 7b. Ich mache eine Unterstufenklasse, also die Klasse 2b. Sage, Schultyp ist wir, Mittelschule. Schulstufe ist jetzt die zweite Klasse, Fach Mathematik. Ja. Und in den Schülerinnen, sagen wir mal, es sind jetzt 29 Schülerinnen insgesamt drin. Dann klicke ich einfach auf Klasse anlegen. Dann sehe ich direkt hier, es gibt einen Einschreibung für meine Schülerinnen und einen Link. Das ja. also heißt, was ich jetzt mache, ist, ich gebe meinen Schülerinnen einfach den Link weiter, der hier angezeigt wird. Also ich klicke einfach auf Link kopieren, gehe dann einfach in Microsoft Teams, tue dann einfach diesen Link hier hinein, copy pasten. Ja. Und meine Schülerinnen klicken drauf, klicken auf Microsoft drauf, und haben direkt einen Account auf Stardely. Und es ist uns ganz wichtig, dass das Ganze so einfach geht, dieser ganze Prozess. nur dann wird es auch wirklich verwendet. Ähm, oder wenn ihr es im Klassensetup verwendet, es gibt auch eine App für Study, dann klickt ihr einfach auf diesen QR-Code anzeigen. Die Schülerinnen, gehen mit dem Handy drauf, machen einfach einen Screenshot von der, von, vom QR-Code, werden auf die study app weitergeleitet und werden auch automatisch in eure Klasse eingeschrieben. Äh, also uns ist da, wie gesagt, ganz wichtig, dass dieser Prozess so einfach wie möglich funktioniert. Äh, was kann ich jetzt machen? Äh, ich kann im Prinzip hier alles machen, was ich für den Unterricht benötige. Das heißt, ich kann Hausübungen aufgeben, Wiederholungen durchführen und ich habe einen Arbeitsblatt und Schularbeitsgenerator. Das ist heißt, eigentlich alles, was ich zum digitalen Unterrichten benötige, habe ich halt gewissermaßen auch über Study entsprechend abgebildet. Und ich mache das nochmal direkt. Ich erstelle mir einfach eine Hausübung. Das heißt, ich klicke da auf Hausübung drauf, Klasse 2b. Ich sehe direkt, ich habe genau das gesamte Lehrwerk drinnen. Also wenn ihr im Prinzip im nächsten Jahr mit dem Lehrwerk Mathematik versteht, das Mathematik, Schritt für Schritt Mathematik oder Lösungswege unterrichtet. Da geht der, der, mein Kollege, der, der Florian, nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Ähm, dann habt ihr alle Aufgaben aus diesem Lehrwerk interaktiv auf Study drauf. Und wenn ihr nicht mit dem Lehrwerk unterrichtet, habt ihr trotzdem den Benefit, weil es einfach ein zusätzliches Übungsmaterial für eure Schülerinnen einfach ist. Ja. Und was mache ich jetzt als Lehrperson? Ich habe hier mein gesamtes Inhaltsverzeichnis. Ich will dann einfach das Thema aus, was ich jetzt mit meiner Klasse durchmachen möchte. Zum Beispiel das Thema Teilbarkeit natürlicher Zahlen oder Teile und Vielfach. Ich klicke drauf. Ich finde direkt einzelne Beispiele aus dem Lehrwerk, aber mit einem riesigen Vorteil. Jedes einzelne Beispiel ist komplett interaktiv. Und es gibt einen kompletten Rechenweg und Hinweise dazu. Das ist, heißt, macht das doch mal. Ich mache mal absichtlich jetzt diese Aufgabe falsch. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und dann sehe ich direkt, der Schüler kriegt im ersten Schritt einen Hinweis. Wenn der Schüler es dann nochmal falsch macht, ich zeige auch nachher kurz her, wie es der Schüler sieht, den kompletten Rechenweg, wo erklärt wird, wie komme ich jetzt konkret auf das Endergebnis? Das muss man sich vorstellen, wir haben wirklich zu jedem einzelnen Beispiel aus dem Lehrwerk einen ausgearbeiteten Rechenweg und die entsprechenden Hinweise. Und das ist halt ein immenser Mehrwert, dass sich da für eure Schülerinnen halt immer gibt. Und das Tolle ist, ich kann sogar einfach hergehen und sagen, ich meine, ich glaube, ihr wisst, wie, wie viel Zeit man für Hausübungs-Korrigieren verwendet. Ich kann einfach hergehen und einfach die, die Aufgabennummern suchen, also 1.10 bis 1.30, drücke auf Enter. Ich habe eins, eins, die Beispiele aus dem Lehrwerk drinnen und ich kann sie direkt mit einem Klick entsprechend aufgeben. Ja. Also uns ist wichtig, dass dieser ganze Prozess einfach so einfach wie möglich funktioniert, dass es einfach auch anwendbar ist in den typischen Unterrichtsszenarien. Ich klicke mal auf Hausübungen aufgeben, habe ich direkt meine Klasse 2b und habe hier direkt zu Testschüler wechseln. Wenn ich jetzt mir meinen Testschüler anschauen würde, dann würde ich direkt sehen, naja, der hat jetzt die erste Hausübung da, die er da jetzt machen kann. Ich klicke dann einfach auf Hausübungen beginnen. Ich bin direkt drinnen. Ich sage einfach, ich beantworte das Ganze jetzt ich sehe direkt, ich kriege im ersten Schritt einen Hinweis. Wenn ich das Ganze nochmal falsch mache, kriege ich den kompletten Rechenweg, wo mir einfach auch klärt wird, wie komme ich denn jetzt konkret auf meine richtige Antwort. Und das Besondere ist halt irgendwie, wenn ich jetzt als, als Schüler auf nächstes Beispiel klicke, dann sucht unser Algorithmus aus diesem gesamten Pool an den Beispielen, die ihr ausgewählt habt, das nächstbeste Beispiel heraus. Das heißt, ich mache das mal, ich klicke mal auf nächstes Beispiel, ich habe direkt die nächste Aufgabe hier und wenn ich das jetzt einfach beantworte, ist es im selben Schema. Das heißt, ich sehe direkt, ich kriege einen Hinweis, mache das Ganze nochmal falsch und ich kriege den kompletten Rechenweg. Und mir wieder erklärt wird, wie komme ich als Schüler auf die entsprechende Antwort? Ich klicke auf nächstes Beispiel, Study sucht wieder für mich das nächstbeste Beispiel heraus und ich kann das wieder komplett interaktiv durchmachen. Ja. Man muss sich vorstellen, wir haben alle Beispiele aus dem kompletten Lehrwerk interaktiv ausgearbeitet drinnen. Ja. Wenn ich mal vorstellen, <lacht> wie ein riesiger Aufwand, das ist, also noch ungefähr jetzt im kommenden Jahr 18.000 solche Aufgaben drinnen. Und es wird auch irrsinnig gut angenommen, ja, also in unseren Schulen, die uns da aktuell verwenden. Wie die Oberstufe würde das Ganze so ausschauen, das zeige ich auch noch mal kurz her. Ich würde jetzt einfach mal in eine Oberstufenklasse erstellen. Machen wir die, Elfte Schulstufe. So, 24 Schülerinnen drinnen. Ich klicke einfach hier auf Plus erstellen, Hausübung. Ich habe als Lehrperson direkt Zugriff auf alle ehemaligen Maturaaufgaben. Wenn einfach die Matura ausliegt, die ich jetzt meine Klasse aufgeben möchte, und ich kann natürlich auch nach, auch nach Themenbereichen suchen, also die gesamten Themenbereiche, die jetzt relevant sind äh, für die Matura-Vorbereitung. Und nicht nur die, für die Matura-Vorbereitung, sondern einen kompletten erweiterten Aufgabenkatalog äh, da auch entsprechend abgebildet. Das heißt, ich wähle einfach jetzt aus, was möchte ich jetzt aufgeben. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung was, den Haupttermin 1415. Study ist so schlau und erkenne automatisch, welche Aufgaben sind jetzt schon relevant für meine siebte Klasse. Kredit war es ja jetzt. Irgendwas mit, mit Ratenzahlungen ist, wird automatisch aussortiert, weil das jetzt nicht mehr relevant ist. Und ich klicke dann einfach mit einem Klick auf Herausforderung aufgeben. Meine Schülerinnen haben direkt die Matura und können die gesamte Matura interaktiv über die Plattform erledigen und wieder mit demselben Schema. Das heißt, ich kann GeoGebra einfach mitnutzen, ich kann dann einfach mit GeoGebra einblenden, dann einfach GeoGebra etwas berechnen. Das ist für alle AHS-Lehrer wohl besonders relevant. Ich kann mir einfach dann das Ergebnis aus GeoGebra raus copy-pasten, hinein copy-pasten. Und wir können dann die Gleichung, Term, Ungleichung etc. auswerten. Ja. Und hier natürlich falsch, Hinweis, ich mache das Ganze nochmal falsch, kompletter Rechenweg und sogar noch eine Videoerklärung. Das heißt, wir haben eine Kooperation mit Matago. Das heißt, die Schülerinnen sich gerne diese ganzen Videoerklärungen anschauen. Die sind auch direkt integriert in die Plattform und ich kann auch da direkt darauf zugreifen. Und dann klicke ich auf nächstes Beispiel und suche dann wieder das nächstbeste Beispiel für mich heraus. Und ich kann direkt darüber wieder arbeiten. Also ja. das heißt, ich habe da wirklich... Alle Aufgaben, alle Matura-Aufgaben, alle Beispiele aus dem Aufgabenpool, einfach alles drinnen. Ja. Ich würde jetzt nochmal zurückgehen zu meinem Lehrrecken und wieder auf meine zweite Klasse. Ich mag kurz mal fragen, in die Runde gibt es denn soweit Fragen von euch? Schreibt es einfach in den Chat hinein, wenn ihr irgendwas Besonderes wissen wollt. Wie gesagt, diese Einführung heute ist ja für euch. Ja. Ähm, das heißt, wenn ihr was wissen wollt, ob was Spezielles geht, ähm, dann mich einfach fragen. Ähm, genau. Äh, für dir für zu Alexandra, genau, wie werden die Lärmpfade erstellt? Ähm, wie meinst du das? Naja, ähm, äh, wo, wie wird der nächste Schritt gemacht? Mhm. Also wie berechnet ihr das? Was läuft da dahinter? Mhm. Kann, ich, kann ich gern beantworten. Ja, ähm, Wie gesagt, prinzipiell, es gibt zwei Sachen. Also das erste ist, halt, wenn ich jetzt eine konkrete Aufgabe löse, und das zweite ist halt, wie wird jetzt die nächste Aufgabe entsprechend ausgewählt. Also ich glaube, das, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Das erste ist halt bezüglich, ja, bezüglich den, den Beispielen ist es immer so, wenn ich das Beispiel falsch mache, dann haben wir einen Hinweis erarbeitet. Ja, und wenn ich das Beispiel dann nochmal falsch mache, dann kriege ich den kompletten Rechen nicht. Ja. Das heißt, es ist jetzt halt so, wir überprüfen die Antwort vom Schüler pro Unteraufgabe, ja. Hat das, passt das jetzt mit der, mit der Endlösung, stimmt das überein, wenn es ja ist, dann super, dann kriegt er direkt den direkten Rechnung präsentiert. Wenn es halt nicht so ist, dann kriegt er einen Hinweis, der von und Kollegen halt eben ausgearbeitet worden ist. Ähm, genau. Und im zweiten Schritt, ja, bekommt er dann halt eben den kompletten Rechnung präsentiert. Also das ist so diese zweistufige ähm, Auswertung einfach auch, um ihm halt nicht direkt das Endergebnis zu geben, sondern um ihm halt eben noch eine zweite Chance äh, zu präsentieren. Wenn, wenn, wenn man das nicht möchte als, als Lehrperson, kann man den Schülern auch nur eine Möglichkeit geben, die Aufgabe zu bearbeiten. Das kann ich hier bei erweiterte Einstellungen die zwei Versuche einfach abstellen. Dann dreht man das einfach mit dem Hinweis aus. Dann können die Schülerinnen genau einfach einmal die Aufgabe entsprechend bearbeiten. Und wie das funktioniert? Also ich wähle im Prinzip als, als Lehrperson zu spät einen gesamten Themenbereich aus. Zum Beispiel hätte ich jetzt ähm, 32 Aufgaben ausgewählt. Und jedem Schüler liegt für jeden einzelnen Themenbereich eine Bewertung, eine Stufenbewertung zugrunde, die auf dem Click Awaiting basiert. Ähm, und basierend auf dieser Stufenbewertung und basierend auf jedem einzelnen Beispiel, das auch wieder nach der Schwierigkeit allein bewertet wird, ähm, können wir halt eben automatisch wählen, ist jetzt diese Aufgabe für den konkreten Schüler eher leicht oder eher schwierig und wählen dann halt eben aus dem gesamten Pool, den ich als Lehrkraft aufgegeben habe, die beste Aufgabe zu jedem einzelnen Zeitpunkt aus. Das heißt, ein Schüler, der recht viel falsch macht, kriegt im ersten Schritt leichtere Aufgaben aus meinem Pool und ein Schüler, der schon gut ist, kriegt schwierigere Aufgaben aus meinem Pool. Aber wir wählen immer nur die Aufgaben aus, die man als Lehrkraft auch ausgewählt hat. Ja, also so passiert das äh, genau. Beantwortet das in soweit die Frage ja. oder? Ja, äh, grundsätzlich schon. Äh, was mhm. mich nur interessiert, ist, das heißt, es ist ein linearer Verlauf. Also es gibt eigentlich keine Abzweigungen sozusagen. Es, gibt, es ist ein linearer Lernverlauf, Lernpfad von leicht bis schwer. Es ist halt ein, es ist jetzt nicht. So, es ist jetzt nicht, dass es jetzt leicht schwer ist, sondern es ist einfach eine, eine Bewertung zwischen 0 bis 100. und Jedes Beispiel kriegt einfach so eine Bewertung. Und je nachdem, wie jetzt ein Schüler halt eben sich tut bei einem entsprechenden Beispiel, ähm, jedes Beispiel hat dann halt einfach so eine Bewertung zugewiesen. Und dadurch wählen wir halt eben jetzt äh, das optimale Beispiel für den Schüler oder die Schülerin aus. Also das ist der Algorithmus, der dahinter liegt. Okay. Und es ist je nachdem, ob zum Beispiel ein Schüler viele Hinweise benötigt, ob er äh, länger braucht bei einer Aufgabe, all das fließt halt eben ein. Ähm, welches Beispiel wir ihm oder ihr halt eben entsprechend geben. Ja. Ähm, was wir jetzt, in, was, was wir halt auch noch haben, ähm, ich glaube, dass das darauf bisher die Frage auch abzielt, ähm, ist, wir haben jedem Beispiel auch Stufen hinterlegt. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, jetzt dieses eine Beispiel gehört jetzt dem Thema Binomialverteilung an plus äh, Erwartungswert und Varianz. Und wir machen das Ganze dann halt eben unabhängig pro, pro Stufe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier hineingehe, in meine Klasse 2c zu der Emma, dann würde ich halt direkt sehen, hier habe ich jetzt das gesamte Lehrwerk hinterlegt mit allen Themenbereichen, würde auch direkt sehen, wo hat sich jetzt mein Schüler oder meine Schülerin halt eben verbessert oder äh, verschlechtert. Ja, also hier habe ich dann auch direkt einen Einblick darüber halt, wo sind jetzt die größten Stärken und Schwächen von meinen Schülerinnen und das ist halt eben wirklich pro Stufe, das ist ein Beispiel, kann auch mehreren Themenbereichen zugewiesen sein und das wird dann halt eben wirklich pro Beispiel separat halt eben gemacht. Genau. wird man die anderen Fragen auch noch Passt es soweit oder soll ich noch näher darauf eingehen? Nein, ich heute es uns dafür auf der Okay, passt. Ich kann gerne nachher nochmal das Buch diskutieren. Genau, das nächste würde ich nochmal, genau, bitte nochmal einmal die Schulbücher nennen, die zugrunde liegen, war zu schnell für mich. Ich glaube, das wird eh schon beantwortet im, im Chat. Also Schritt für Schritt wird es geben, Mathematik, das ist Mathematik, Mathematik verstehen und Lösungswege. Das haben wir alles für die Unterstufe entsprechend ausgearbeitet. Genau, also von dem her, das äh, kommt da alles da dazu. Da wird dann der Florian einfach auch nochmal äh, das näher vorstellen. Ähm, wahrscheinlich am Ende. Aber er kann dann vielleicht dann auch gleich ein paar Worte da dazu verlieren. Ähm, ich würde noch den, die nächste Frage den beantworten. Wie viele Beispiele stehen bei Schritt für Schritt für eins Lehrwerk äh, zur Verfügung? Ähm, also wir haben im Prinzip für Schritt für Schritt... Ähm, ja... 5.000 Beispiele werden es geben, also für Schritt für Schritt eins alle Beispiele aus dem Lehrwerk, das heißt ab dem kommenden Jahr ungefähr 1.200 Beispiele werden da zur Verfügung sein. Ja. Genau, also das wird es da geben. Gibt es denn sonst noch andere Fragen? Ansonsten würde ich einfach mal weitermachen, äh, weiter das Ganze äh, vorstellen. Ich kann euch, wie gesagt, Leon, einladen. Ja, Leon, ja? eine Frage war nur wegen den Kosten, die war, war okay. eine Frage weiter oben noch. Dann äh, beantworte ich das doch mal direkt. Ja. Ähm, genau, also die Kosten sind halt eben für die Unterstufe 7,90 Euro für das gesamte Schuljahr als Einführungspreis und für die Oberstufe sind es halt eben 15 Euro. Ja. Ähm, das Ganze kann über die Unterrichtsmittel erweiterte Wahl abgewickelt werden. Das heißt, da gibt es alle Möglichkeiten dafür. Äh, so, also Schüler, wie viele? Ja? Pro Schüler, pro Klasse, pro... Schule. Das, ist, das ist pro Schüler. Ja, also das ist halt eben pro Schüler. Ja. Sonst würde es sich auch nicht ausgeben Man muss sich wie gesagt vorstellen, wie eine immense Arbeit das ist, diese ganzen Aufgaben da entsprechend auszuarbeiten. Ja, ja, ich ähm, nur, dass das, dass das auch klar ist für alle. Genau. Ja. Genau. Aber es ist wie gesagt pro Schüler ja, ähm, und kann über das URB-Budget beispielsweise abgerechnet werden. Und die Schulen, die das alle nutzen, machen es zu großen Teilen über das Urb-Budget. Ähm, Genau, und, und interessant. Die, ja, für, ja. Leo, Frage für, für die Lehrer, genau es interessant, ähm, ob es da einen Lehrer-Account, ob auch Kosten zu kommen auf die Lehrer. Das ist, das ist ein guter Punkt. Nein, also auf den, den Lehrer-Account kommen überhaupt keine Kosten zu, dass ihr als Lehrperson könnt so viel nutzen, wie ihr wollt. Das wird einfach, wie gesagt, pro Schülerinnen einfach abgerechnet und wie gesagt pro Schuljahr. Ähm, und ja, man nimmt es einfach einmal pro Schuljahr. Äh, im, Im nächsten Jahr gibt es sowieso diesen Einführungspreis von den äh, 97 für die Unterstufe. Und wie gesagt, wenn ihr mit einem Lehrwerk da unterrichtet, ist natürlich eine optimale Ergänzung ja auch dazu. Ja. Also ich glaube, dass das halt eben, äh, ja. Aber wir können ja gerne auch diskutieren, also wenn es jemand von euch nehmen möchte, finden immer eine Möglichkeit, dass ihr das Ganze auch nutzen könnt. Genau, also wie gesagt, äh, Sabine, wir, haben, wir geben die Beispiele nicht von einem, also wir geben die Beispiele von allen Lehrwerken zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr jetzt Schritt für Schritt ähm, Schritt für Schritt nutzt, dann bekommt sie nicht nur die Aufgabe von Schritt für Schritt zur Verfügung, sondern auch die kompletten Aufgaben von 2, 3, 4. Das heißt, wenn ihr es im nächsten Jahr weiter nutzt, dann können sie dann genauso gut auf die, auf die Aufgaben der vorigen Jahre zugreifen. Perfekt. Danke. Danke, Leon. Super, ja. Aber es ist schön, dass es viele Fragen gibt, weil, wie gesagt, das freut mich, dass es dann, ähm, das zeigt ja auch von Interesse, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, passt. machen wir direkt weiter. Ja. Ähm, ich würde dann noch mal eine neue Hausübung erstellen und einfach noch ein paar Tricks und Kniffe dazu zeigen. Ja. Also ich würde jetzt einfach mal die Klasse 2c auswählen. Und hier habe ich, wie gesagt, das gesamte, die gesamte Kapitelübersicht. Wenn ich sie hier auswähle, mein Kapitel, dann kann ich hier logischerweise das Abgabedatum ähm, und das entsprechende äh, Freischaltedatum einfach entsprechend anpassen. Ja. Und hier unter weiterer Einstellung kann ich sagen, es halt alle. Ähm, dieselben Aufgaben bekommen, beziehungsweise eben auf sich abgestimmte Aufgaben erhalten oder halt eben auch das Format von so lange Aufgaben ist x richtig zu genau ausgewählter Anzahl an Aufgaben. Das ist, hier gibt es einfach auch alle Möglichkeiten, das auch entsprechend so durchzuvariieren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Florian, es dir was ausmachen, wenn du mal kurz darüber reden würdest, welche Lehrwerke es gibt, weil ich glaube, dass das jetzt gut reinpassen wird. Ähm, einfach weil ich jetzt recht viel das Mathematik verstehen hergezeigt habe. Aber das mal kurz, wenn die Lehrwerke vorstellst, die es da gibt, dass wir das ein bisschen shiften. Vielleicht wäre das sinnvoll. Und ja, dass du dann am Ende mal kurz darauf Bezug nimmst. Auf alle Fälle. Dann geht wir einfach mal fünf Minuten und dann machen wir das einfach so. Genau, dann gib mir mal einen kurzen Überblick, bitte, genau. Super. Teile auch mein Bildschirm. Genau, sie sollte jetzt mein Bildschirm schon sehen. Bildschirm, meine Präsentation. Genau. Ich stelle mir kurz vor, ähm, Polar Flora ist mein Name, ich bin normalerweise im Außendienst unterwegs ähm, ja, an den Schulen und Schulberater und ja, zeige Ihnen jetzt kurz ähm, ja, die, eigentlich die Lehrwerksreihen, für die ähm, ja, ein Studily verfügbar sein wird in Kombination, in welchen Reihen. Genau, bei uns sind es eben die Reihen, das ist Mathematik. Dort wird eben die Kombination mit Studily möglich sein, eben Studily für dieses Lehrwerk zu nutzen. Also auch für das ist Mathematik ausgearbeitet. Dann auch für die Lösungswege. Lösungswege ist ein ganz neues Buch. Da ist jetzt die erste und jetzt die zweite Klasse vor kurzem erschienen. Genau, da ist eben die erste und die zweite Klasse ab Herbst in der Schulbuchaktion verfügbar. Mathematik verstehen, da gibt es ja Studily schon seit dem letzten Jahr, also es war das erste Lehrwerk, äh, wofür es Studily gegeben hat, ähm, ist es natürlich für andere Jahrgänge ausgebaut worden und dann gibt es jetzt da auch für alle, für die Jahrgänge dann auch für Schritt für Schritt ähm, Mathematik, ähm, auch eine Neubearbeitung der Schritt für Schritt Mathematikreihe ist eben jetzt auch mit Studily verfügbar. Genau. Ähm, ja, das wären einmal die vier Reihen. Jetzt wollte ich Leon fragen, sollte die jetzt auf die Reihen näher eingehen oder nur mal beim Überblick jetzt bleiben, weil sonst hätte ich vorbereitet, dass ich kurz ein bisschen inhaltlich zu den einzelnen Reihen was sage. Oder möchtest du da jetzt nur wieder fortsetzen? Ähm, ja, ich mache einfach auch ein bisschen weiter ähm, zu den Reihen. Genau. Ähm, die Reihen. Ähm, bevor ich inhaltlich ähm, die einzelnen Reihen anschaue, gehe ich vielleicht ähm, eher ähm, zum Ende der Präsentation und, und, und, und rolle das von hinten auf, damit Sie ein bisschen ein äh, äh, Gefühl bekommen, wie die einzelnen Reihen denn ähm, aufgebaut sind. Ähm, ja, Schritt für Schritt Mathematik ähm, ist ähm, sprachlich relativ einfach gehalten, mit einem moderaten mathematischen Niveau, aber sehr ähm, viele oder einige auch fordernde Beispiele natürlich vom Niveau her enthalten in der Lehrwerksreihe. Dann gibt es eben Lösungswege, die Neuerscheinung, die sprachlich auch noch ähm, äh, versucht ähm, relativ einfacher zu halten, aber auf ein sehr mathematischen moderaten Niveau bereits. Und dann kommen unsere beiden rein. Das ist das ist Mathematik und Mathematik verstehen. Die sind beide ähm, von Anspruch her vom Niveau her auf einem relativ hohen Niveau. Ähm, bei das ist Mathematik eher, sind auch bis bisschen die Spitzen genommen worden ähm, mit der, mit, der, mit der Neubearbeitung, aber noch immer von sehr guten, hohen Niveau und auch Mathematik verstehen. Ähm, genau, das ist das Pendant vom Niveau her wie das ist Mathematik, aber natürlich eine Alternative zu dem, weil es eben vor allem, wenn man andere Aufgabentypen sucht. Genau. Da schaue ich weiter ähm, auf die nächste Folie, genau zu um, den didaktischen Ansprüchen, nochmal der Vergleich zu den vier Reihen, wo es eben Lead dazu gibt, aber Schritt für Schritt Mathematik, ein Lehrwerk, wo die Lehrkraft im Zentrum des Unterrichts steht. Die Schüler können sehr gut individualisiert üben und ist sehr gut ähm, geeignet für eine homogene Klassenführung. Die Lösungswege, eben äh, die ganze neue Reihe für die Unterstufe, äh, Sekundarstufe 1, äh, ja, ein, verfolgt einen direkteren Unterrichtsstil, aber die Schüler können auch hier sehr gut individualisiert üben. Und das ist Mathematik dann eher für einen direkteren Unterricht. In den Neubearbeitungen sind auch jetzt da. Die Gruppenaufgaben herausgenommen worden und bei Mathematik verstehen da ähm, eignet sich sehr gut, dass die Lehrkraft den Unterricht aktiv gestalten kann. Zum Lehrertypus, welches Lehrwerk für Sie am besten passen würde: Schritt für Schritt Mathematik zeichnet sich sicherlich sehr gut dafür aus, dass man mit sehr wenig Unterrichtsvorbereitung ähm, unterrichten kann, für einen sehr guten individualisierten Unterricht. Mhm. Und dann eben auch die Lösungswege, ähm, wo es da dazu gibt, ist eben für Lehrertypen, eben die ein Schulbuch suchen, das nicht zu so schwierig ist ähm, oder zu, ähm, aber auch nicht so anspruchslos. Also es ist heißt, ja ein gutes Niveau, aber eben nicht ähm, die Spitzen wie das ist Mathematik oder Mathematik verstehen. Und im Fokus steht eben, dass man das sprachliche Hindernisse nicht beim Erwerb von einer korrekten Mathematik ja, daran hindern sollen, also eben sprachlich vereinfacht, aber mathematisch sehr korrekt. Und das ist Mathematik, ist dann eher für einen klassischeren Unterrichtsstil geeignet. Das ist Mathematik, gibt es ja schon sehr lange mit einer sehr guten Klarheit, und einer guten Struktur. Und Mathematik verstehen eben vom Niveau ähnlich wie das ist Mathematik für einen sehr abwechslungsreichen Unterricht und mathematisch anspruchsvoll und ist ein sehr exaktes, mathematisch exaktes Lehrwerk, kommt dabei aber sehr kindgerecht und schülerfreundlich daher. Also ähm, hat man da versucht, mathematisch exakt äh, alles gut rüberzubringen in der Mathematik, aber einen kindgerechten Anspruch trotzdem zu wahren. Genau, das wären nochmal die vier Lehrwerke jetzt im Überblick, wozu es eben ähm, Studily gibt. Äh, wenn Sie die vier, Eins der vier Lehrwerke im kommenden Schuljahr verwenden, können Sie dann eben auch Studily ähm, zu dem Lehrwerk dazu verwenden. Genau. Und ich würde, wenn es passt, würde ich nochmal kurz übernehmen. Florian, dann würde ich nochmal genau, ja. zeigen und danach würdest du dann die, die Präsentation noch zu Ende machen, weil es einfach noch die letzten zehn Minuten geben. Genau. Und dann sollte sich das Ganze irgendwie ausgehen. Perfekt. Danke dir. Danke für, deine, für, die ganze, für die ganze Einführung jetzt gerade. Genau. Ich würde nochmal weitermachen mit den, mit den Lehrwerken, die jetzt gerade der Florian halt eben hergezeigt hat, die viele es gibt. Aktuell gibt es eben nur Mathematik verstehen in Stardele. Aber wie gesagt, ab dem kommenden Jahr wird es auch die anderen Lehrwerke geben. Und das ist auch ganz sicher. Also wir sind gerade dabei, Schritt für Schritt auszuarbeiten. Da läuft es irrsinnig gut. Also wir haben da schon die ersten 1000 Aufgaben äh, komplett interaktiv in Stardele hineingebracht. Und ja, das ist nur ein Matter of Time, bis die restlichen Aufgaben auch alle, äh, ja, über entsprechend verfügbar gemacht werden. Genau. Ich würde noch mal kurz erzählen zum Erstellen von Hausübungen, also wie das Ganze hier weiter funktioniert. Das heißt, hier habe ich meinen gesamten Themenbereich. Ich wähle dann einfach den Themenbereich aus. Ich habe direkt die entsprechenden Aufgaben. Und hier kann ich, wie gesagt, auswählen. Ähm, jede Schülerin erhält auf sich abgestimmte Aufgaben. Dann geht das Ganze über unseren Algorithmus. Das heißt, das wird ihm automatisch anpassen, welche Aufgabe kriegt jetzt welche Schüler einfach zu welchem Zeitpunkt. Und andererseits, solange Aufgaben ist sie richtig, das wird bedeuten, die Schülerinnen bekommen jetzt so lange neue Aufgaben gestellt, bis sie zum Beispiel vier Aufgaben richtig beantwortet haben. Ja. Für die Unterstufe ist es sinnvoller, das umzuändern auf genau ausgewählte Anzahl an Aufgaben äh, üben, weil so eine Aufgabe auch mehrere Unteraufgaben hat und dann ist es halt ein bisschen frustrierend, bis sie dann halt vier Aufgaben richtig gemacht haben. Für die Oberstufe ist aber das bessere Setting, dass sie halt wirklich das effizient machen müssen und nicht einfach nur irgendwas ankreuzen. Ja. Das heißt, da macht halt äh, ja, diese zweite Einstellung einfach mehr Sinn. Und hier kann ich noch ein paar andere Sachen anpassen. Also hier kann ich anpassen, dass es kein Lösungsweg eingeblendet wird, für beispielsweise Wiederholungen. Oder ich kann Hinweise ausblenden oder zwei Versuche ausblenden. Also die kann ich wirklich alles so anpassen, dass es einfach für mich auch am besten passt. Und wenn ich nicht möchte, die Schülerinnen können auch standardmäßig die Hausübung immer und immer wieder wiederholen. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich es einfach auch hier abdrehen, ähm, dass die, die Hausübung einfach nur einmal insgesamt gemacht werden kann. Genau, hier habe ich einen Favoritenstern. Also wenn ich Aufgaben gut finde, kann ich auf Favoritenstern draufklicken und das nächste Mal, wenn ich dasselbe Thema wieder aufgebe, dann finde ich die Aufgaben direkt vorne. Also ich kann mir da darüber bis bisschen meine eigene äh, Gliederung halt eben festlegen, was natürlich auch immens praktisch macht. Ja? Ähm, und wenn ich hier auf das Violette I drauf schaue, dann würde ich direkt sehen, dass ist jetzt zugewiesen beispielsweise ähm, dem Themengebiet 1.5. Und das wurde jetzt beim ersten Quiz aufgegeben. ist ja auch immer, wo kam welches Beispiel entsprechend vor. Und ja, das passt dann halt eben auch für die, für die Sortierung immer irrsinnig gut. Ich würde euch nochmal kurz herzeigen. Ich habe jetzt da eine Hausübung. Was sehe ich denn da? Ich gehe jetzt rein mit einem anderen Account. Um euch das kurz zu so zeigen. Was sehe ich hier? Ich habe jetzt meine Hausübung aufgegeben. Ich bin mir in 2C. Hier sehe ich direkt, einer von vier Schülerinnen hat das Ganze gemacht klicke dann einfach mal drauf auf meine Hausübung. Und dann würde ich jetzt hier direkt sehen: Naja, die Emma Winter hat es jetzt gemacht. Ja? Ähm, ich habe es ihr manuell anerkannt. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf eine andere Hausübung, die sie tatsächlich gemacht hat. Ich schaue mir jetzt die Emma mal an. Und hier würde ich direkt sehen: naja, Die Gitterhausübung hat sie abgeschlossen. Hat er insgesamt zwölf Minuten gebraucht. Und sie hatte da 50 richtig. Das heißt, hier bekomme ich auch direkt einen Überblick, wo waren denn jetzt die Probleme. Ja? Und ich kann auf Optionen draufklicken: Auf Hausübung ansehen. Und dann würde ich auch direkt sehen, naja, was hat sie denn jetzt konkret gemacht? Welche Aufgaben? Das heißt, ich bekomme da wirklich bis ins letzte Detail einfach den kompletten Einblick, was mir natürlich auch wieder immens viel hilft. Ja. Und auch den kompletten Rechenweg präsentiert. Das heißt, man sieht auch hier die ganzen Rechenwege, sind mit Bildern ausgearbeitet und allem drum und dran, was halt eben auch wieder ein riesiger Mehrwert einfach ist. Ja. Und dann sieht ihr hier, es sind wirklich einfach alle Aufgaben komplett ausgearbeitet, mit Erklärung, mit Rechenweg, mit allem drum und dran. Ja. Ich gehe jetzt nochmal auf die Emma zurück. Also, ich sehe jetzt, wieder direkt bei der Emma sehen, naja, es wird jetzt, welche Hausübungen hat sie gemacht? Und es gibt neben Hausübungen auch Wiederholungen. Das heißt, ich kann jetzt auch neben Hausübungen auch Wiederholungen entsprechend aufgeben. Das heißt, ich klicke dann einfach auf Wiederholungen drauf. Ich habe hier direkt äh, Quizüberblick. Ähm, ich kann darüber auch eine schriftliche Stundenwiederholung einfach online aufgeben. Und ich würde hier dann einfach auch direkt sehen, naja, was haben meine Schülerinnen ähm, da entsprechend angekreuzt und was halt eben nicht. Kann ich mir alles auch exportieren, wenn ich die Notengebung nutzen möchte als Excel. Das heißt, da ist auch alles möglich. Und wenn ich jetzt hier über Stufen, hätte ich auch direkt einen Einblick, wo sind jetzt die konkreten Stärken und Schwächen von ihr. Das heißt, hier würde ich bei der, bei der bei Emma direkt sehen, naja, beim Thema Zahlen, die Dezimalstellung dividieren, hat sie sich jetzt recht gut getan, hat sie sich entsprechend verbessert. Beim Thema Kompetenzsteck hat sie sich auch verbessert, aber beim Thema Zahlen runden und Punkte, Strecken, Strahlen, Geraden, ja ist sie ein bisschen schwächer geworden. Das heißt, hier könnte ich dann die Emma nochmal entsprechend fördern. Das heißt, was würde ich dann machen? Beim Thema Zahlenrunden sehe ich, ein bisschen ein Problem. Also ich klicke dann auf meine Klasse drauf, plus erstellen Hausübung. Ich wähle jetzt nur die Emma aus und sage, die Emma sollte nochmal das Thema Zahlenrunden üben. Und ich kann mit einem Klick direkt das Emma als Hausübung aufgeben. Und Study ist dann sogar so schlau, die Hausübung wird ja nicht an alle Schülerinnen verteilt. Das heißt, wir uns, es wird vorgeschlagen, einfach eine eigene Bezeichnung einfach zu wählen. Für die Emma, äh, für die Hausübung, für die Emma. Und das Ganze tut dann die anderen SchülerInnen überhaupt nicht beeinflussen. Das heißt, ich kann da sogar auf SchülerInnen individualisieren und einfach SchülerInnen die Aufgaben zuweisen, die einfach da auch entsprechend für sie am besten passen. Genau. Was kann ich noch machen? Ich habe jetzt gesagt Arbeitsblätter generieren, Schularbeiten generieren, etc. Ja. Ähm, ich sage euch das mal. Ich habe jetzt hier die zweite Hausübung und ich möchte ein Arbeitsblatt draus machen. Dann habe ich hier... PDF-Icon, also auch Word-Icon, dann klicke ich einfach auf das Word-Icon drauf. Ich habe direkt ein Dokument aus meiner Hausübung erstellt bekommen, das ich auch direkt nutzen kann. Und das, Gro das große Problem bei recht vielen solchen Generatoren ist, ich bekomme dann zwar Dokumente raus, ich kann es aber halt nicht anpassen. Das heißt, all meine Formeln etc. werden halt in Bilder ähm, und die kann ich halt nicht bearbeiten. Das es heißt, muss eigentlich mühsam ja, alle Bilder ersetzen äh, durch wieder Formeln, dass ich da halt eben irgendwelche Zahlen entsprechend anpassen kann. Ein riesiger Vorteil von Stanley ist bei diesem Arbeitsblattgenerator, dass alles komplett bearbeitbar bleibt. Das heißt, diese gesamten Gleichungen, Terme, Formeln, Brüche komplett bearbeitet werden können. Was halt auch ein riesiger Mehrwert halt eben ist, dass wirklich alle Zahlen anpassbar sind. Und wenn ich jetzt hier nicht 9,15 haben will, sondern 10,15, schreibe ich es einfach rein und ich kann es direkt entsprechend bearbeiten. Das heißt, ich kann das alles mit dem Formel-Editor von Word anpassen. Das 910 geschrieben, aber auch noch eine 10 raus. Ja. Und das Ganze funktioniert nicht nur bei der Unterstufe, sondern ich kriege da auch alle matura in einem Wortformat heraus, die ich dann einfach für meine Schularbeit entsprechend mitnutzen kann. Ähm, Stichpunkt Schularbeit. Naja, wenn ich eine Schularbeit jetzt ähm, hier erstellen möchte, dann habe ich hier das Word, Hausaufgaben als Word, und habe diesen kleinen Pfeil darunter. Ich kriege entweder ein Lösungsblatt direkt heraus, aber auch bei Dokumenten anpassen, kann ich sagen, ich möchte ein Deckblatt haben, Punkte pro Aufgabe einblenden, als auch einen Bewertungsschlüssel. Ich klicke dann einfach auf Exportieren und ich bekomme direkt ein recht schönes Dokument heraus, was ich auch direkt als Vorlage für meine Schularbeit entsprechend nutzen kann, wo ich Dreckpunkte eintragen kann und alles drum und dran. Das heißt, darüber eignet sich ja eben Start auch als Schularbeit oder Arbeitsblattgenerator. Das müssen wir an euch freischalten. Das heißt, wenn ihr das wollt, dann würde ich euch einfach mal meine E-Mail-Adresse in den Chat einfach kurz hineinsenden. Da müsstet ihr mir einfach eure Nutzernamen senden. Dann können wir euch gerne auch diesen Schularbeits-, Arbeitsblattgenerator auch für das Jahr äh, kostenfrei freischalten. Normalerweise ist das in der Schullizenz erhalten, als wenn es die gesamte Schule äh, nimmt. Genau, ich habe euch meine E-Mail-Adresse gesendet, aber wenn ihr es in dem Jahr noch nutzen wollt, dann schickt es mir einfach eine kurze E-Mail. Äh, und wie gesagt, wir, wir schalten euch auch sehr gerne noch frei. Gibt es denn dazu irgendwelche Fragen, also zum Schularbeits-, Arbeitsblattgenerator oder zum Erstellen von Hausübungen? Ich würde da nochmal einmal in die Runde fragen, gibt es da irgendwelche Fragen dazu? Ich, ansonsten, ja, ich kann es einfach in den Chat reinschreiben, wenn es irgendwas gibt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alexandra, hast du oder magst du irgendwas? Nein, ja, okay. ich, ich möchte signalisieren, es ist nur wer da. Okay, perfekt, super. Passt, freut mich sehr. Ja. Nein, ich frage einfach immer, weil wie gesagt, mir ist ganz wichtig, dass es eine Präsentation für euch ist. Das ist auch der Grund, warum ich den, den, den Florian auch eingeladen habe, einfach, dass es wirklich unterrichtsnah ist. Und dass ihr einfach merkt, das Ganze kann man auch tatsächlich im Unterricht sinnvoll verwenden. Ja. Das ist, was mir einfach da enorm wichtig ist. Und wie gesagt, wir, haben, wir können euch gerne auch vernetzen mit Kolleginnen, die das Ganze schon einsetzen im Unterricht. Ich bin jetzt da auch bei der üben tagung mit dabei und bei recht vielen anderen äh, Mathematiker-Tagungen. Da, da werde ich noch mal mehr ins Detail halt eben eingehen, wirklich auf Study, dass ihr einfach auch merkt, wie kann ich das Ganze im Unterricht verwenden und das einfach auch einen riesigen Nutzen meinen Schülerinnen halt eben auch bringt. Ja. Genau. Mir jetzt hergezeigt, ich kann Hausübungen machen, Wiederholungen machen. Ich habe einen Schularbeitsblatt, Schularbeitsgenerator als auch einen Arbeitsblattgenerator. Und genau. Und ich habe die Stufen von meinen einzelnen Schülerinnen. Das heißt, ich würde auch direkt sehen, naja, wo sind jetzt die Stärken und Schwächen. Und ich kann dann halt eben, ja, das passt sich dementsprechend an. Und ich sehe dann halt eben auch immer, wo kann ich meine Schülerinnen halt eben noch fördern, dass sie da einfach am meisten dadurch profitieren. Genau. Ich zeige jetzt noch kurz die Schüleransicht. Die, meine letzten Minuten und wie gesagt, die letzten zehn Minuten übergebe ich nochmal wieder meinem Kollegen, an Florian. Tut mir leid, dass es heute ein bisschen so geschiftet wird. Ich muss nachher noch ähm, ja, zum Arzt und ja, was soll wir machen? Ähm, genau, was habe ich als Schüler, was kann ich als Schüler machen? Wie gesagt, ich sehe hier direkt, uns geht es sehr darum, halt eben Gamification reinzubringen. dass die Schülerinnen wirklich Spaß mit der Mathematik haben und dass der nicht wieder ätzend ist. Beziehungsweise sie es halt eben so empfinden. Ja, wie gesagt, ja. was, was, wie versuchen wir das zu erzeugen? Also, wir versuchen halt eben zwei Sachen zu machen, also sowohl extrinsische Motivation als auch intrinsische Motivation dazu erzeugen. Das heißt, Schülerinnen, wenn sie da arbeiten, haben dann einen Shop. Sie machen die Aufgaben, haben, haben dann Orbs, mit denen sie sich die, die ganzen Sachen kaufen können. Das heißt, wir versuchen sie da über spielerische Sachen halt eben ja, zu motivieren, einfach mehr zu machen und das, was sie machen, dass sie da einfach motiviert sind. Und dann sehe ich direkt, gibt es gibt diesen Shop, man kann sich gar nicht vorstellen, ich habe gestern erst mit einer Kollegin aus Tanzenberg ähm, ja, geplaudert, wie sehr das ihre erste Klasse eben auch annimmt und wie gut das Style eben auch angenommen wird. Aber es gibt ein Leaderboard. Ich steige auch immer nach oben. Ich werde auch immer motiviert. Ich, ich bin jetzt auf Platz 5000, aber ich bin ab trotzdem in den besten 10% von den Schülerinnen, die in dem Monat mit uns gearbeitet haben. Also wir versuchen wir wirklich konstante Schülerinnen einfach zu motivieren, dass sie ihnen einfach Spaß machen und dass sie einfach gerne äh, ja, mit Style entsprechend arbeiten. Ja. Und was habe ich hier? Die 15. Hausübung. Ich sehe direkt, 50%, meine, da haben es richtig, also 50 meiner Antworten waren richtig. Ich klicke auf Hausübung fortsetzen. Ich kann direkt weitermachen und kann es wieder beantworten. Und ich sehe direkt, ich kriege einen Hinweis, kompletten Rechenweg generiert, alles. Und wenn ich als nächstes Beispiel suche, sich Study eben für mich das nächstbeste Beispiel heraus. Study kann aber natürlich noch mehr. Ich kann als Schüler auch selbstständig üben. Das heißt, Wenn ich jetzt als Lehrperson keine Hausübung aufgebe, kann ich als Schüler eben auch hergehen und sagen, naja, ich möchte jetzt ähm, selbstständig üben, dann habe ich hier den Aufgabenpool. Hier habe ich dann die gesamten Aufgaben von dem Lehrwerk, äh, ja, das Mathematik, Schritt für Schritt Mathematik, Mathematik verstehen und L Lösungswege drinnen. Ich klicke dann einfach auf mein Thema drauf, jetzt hier habe ich es für die Oberstufe. Chuck, ich suche mal einfach raus, was möchte ich üben, zum Beispiel Binomialverteilung. Ich klicke drauf. so Ich will alle Beispiele aus und ich kann direkt starten, das Thema üben. Und ist dasselbe Schema wieder für mich als Schüler mit Rechenweg, mit Hinweis, mit allem drum und dran. Ja. Das heißt, das alles auch dabei. Das heißt, die Schülerinnen können auch wirklich selbstständig üben. Ähm, man sieht hier direkt, wie das Ganze mit GeoGebra funktioniert. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass ihr als Lehrkräfte die gesamte Zeit die ganzen Aufgaben aufgeben müsst, sondern wirklich, dass ich als Schüler auch das Ganze selbstständig machen kann, ähm, ohne dass ich jetzt etwas aufgegeben habe. Und es eignet sich natürlich hervorragend für Vorbereitungen auf die Schularbeit, auf Wiederholungen etc. Ja. Und da wird es auch enorm positiv angenommen. Wenn die Schülerinnen Probleme haben bei einer Aufgabe, ist das selbe Schema wie bei euch. Wir haben diesen Favoritenstern, da klicken sie dann einfach bei dem Beispiel drauf. Und mit einem Klick bei Aufgabenpool können sie dann halt eben direkt auf alle Favoriten zugreifen, also auf alle markierten Aufgaben. Und diese dann entweder direkt nochmal üben oder dann halt eben mit euch diese Aufgaben durchbesprechen, wo sie einfach Probleme hatten. Das heißt, da gibt es einfach wieder alle Möglichkeiten für sie. Genau. Und ja, ich kann es... Wenn, wenn ich als, als Lehrperson das verwende mit den favorisierten Aufgaben, kann ich beispielsweise mir 20 Aufgaben favorisieren, dann auf die Tafel werfen und dann mit meiner Klasse besprechen. Das heißt, ich habe da vor kurzem bei der PA Wien einen Vortrag gehalten in Richtung Club Classroom. Ähm, und da habe ich einige Sachen vorgezeigt, wie man das halt mit Stanley kombinieren kann. Das eignet sich dafür natürlich auch hervorragend. Ja. Also man kann da auch recht gut irgendwelche innovativen ähm, ja, Unterrichtskonzepte mit Stanley entsprechend verbinden. Im kommenden Jahr mache ich da auch wieder eine, glaube ich, eine reine Fortbildung da auch in die Richtung der PA, ähm, auch in Richtung dieser digitalen Unterrichtskonzepte. Ähm, das heißt, da geht auch wirklich einiges. Wenn ihr da Fragen habt, hier habe ich jetzt immer eine E-Mail-Adresse reingeschickt, schreibt es mir einfach und wir können gerne auch noch mal so zwei Zoomen oder so, wie ihr da wirklich startet, die bei euch in den Unterricht also sinnvoll integrieren könnt. Genau. Und natürlich, die Schülerinnen können natürlich auch sagen, ich möchte jetzt wirklich eine Matura simulieren. Das heißt, ich gebe mir da einfach jetzt, mache ich zehn Aufgaben und ich möchte jetzt bitte alle Aufgaben einfach nur zehn Aufgaben machen und egal, wie ich es halt beantworte. Also wirklich, dass ich einfach simulieren kann, dass ich jetzt die echte Matura eben mache ja, und ich dann einfach auch sehe, wie würde ich denn da jetzt absteigen? Würde ich jetzt die Matura einfach bestehen? Oder würde ich die ganze Zeit nicht bestehen? Das heißt, da habe ich als Lehrkraft auch wieder alle Möglichkeiten. Ja. Und als Schüler natürlich genauso. Ja. Was es auch gibt für die Unterstufe, ist dieses Kurssystem. Das ist in diesem Stanley plus paket drinnen. Das heißt, wenn die Schülerinnen sich das selbstständig nehmen, darüber gibt es auch noch geführte Lernpfade und auch noch einen Support von uns. Das heißt, wenn Schülerinnen bei bestimmten Beispielen Fragen haben, dann gehen wir da auch noch mal drauf ein. Ja, weil das jetzt in diesem Start in Teach begeht nicht drinnen, das ist der Grund, warum ich das jetzt auch nicht so näher beleuchte. Ich würde jetzt noch die letzten drei Minuten nochmal zu einer offenen Diskussion ähm, überleiten wollen. Ähm, Gibt es denn von euch Fragen? Wie gesagt, wir würden euch das schenken bis zum Ende dieses Schuljahres. Äh, verwendet das wirklich so viel mit euren Schülerinnen, wie ihr wollt. Ja? Also ihr könnt es testen, ihr könnt ähm, so viele Hausübungen aufgeben, so viele Wiederholungen machen. Wir haben aktuell, ähm, diese Aktion mit dem ÖBV-Verlag halt immer am Laufen. Das heißt, da haben glaube ich, aktuell schon 100 neue Lehrerinnen gewinnen können, die das Ganze darüber äh, bis zum Ende dieses Schuljahres nutzen. Und wie gesagt, könnt ihr sehr gerne auch machen. Und Dann seht ihr einfach, wie das auch in den Klassen entsprechend angenommen wird. Und es gibt, ja, es gibt auch Studien dazu von der KPA, Wien, -Krems. Also es gibt da alles. Wenn ihr da irgendwelche näheren Details haben wollt, könnt ihr mich gerne auch kontaktieren und dann können wir gerne das auch noch durchdiskutieren. Ähm, das ist eine super Frage von dir, äh, Alexandra. Ähm, sieht man auch, ich klicke einfach bei der Hausübung drauf und hier habe ich direkt, das sind genau drei Sachen, die schwierigsten Aufgaben ähm, und ich kann einfach auf die Aufgabe draufklicken und in der Klasse das Ganze durchbesprechen. Das heißt, da habe ich halt eben auch die Möglichkeit, wirklich die schwierigsten Beispiele nochmal durchzuwiederholen. Gibt es denn noch andere Fragen von euch? Ich wir mal mein wieder stoppen. Ihr könnt euch gerne auch melden, ich kann gerne mit euch noch irgendwas durchdiskutieren. Okay, perfekt. Seit wann entwickelt es da der Ja, Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich bin selbst Mathematiker. Ich mache aktuell auch mein Doktorat in Mathematik fertig. Ich bin ja jetzt im zweiten Jahr. Ähm, mir geht es halt sehr darum, auch mehr junge Schülerinnen für Mathematik zu begeistern. Und mich hat halt persönlich irrsinnig bestürzt, dass halt bei mir in der Studienzeit, ich habe auch bei meiner Schule schon begonnen, irgendwie zu studieren, hatten wir, glaube ich, 40 oder 50 Stunden Anfänge, was mich halt irrsinnig bedrückt hat. Und da wollte ich halt einen Beitrag leisten. Und dann habe ich halt selber mit Mathe-Spaß matura Trainerleben begonnen. sonst waren so ein bisschen die ersten Anfänge. Und das Ganze hat sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt ähm, zu Studily. Aktuell haben wir jetzt ein Team aus ähm, acht Programmierern. Wir haben 20 Lehrerinnen, die die gesamten Aufgaben ausarbeiten. Wir gehen jetzt im kommenden Jahr wahrscheinlich auch nach Deutschland und in die Schweiz. Das, das Ganze nimmt jetzt auch schon so eine Fahrt heraus, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können. Ja. Und in, in Wien unterstützen wir auch wirklich große Schulen. Also vom Ammerlingen-Gymnasium bis hin zu Maria Regina bis hin zum, äh, zur Gottschalkgasse. Also auch wirklich innovative Schulen, die da auf E-Education setzen. Die noch teilweise Expertschulen sind oder Expert-Plus-Schulen, die setzen da wirklich alle auf Studium und machen da die besten Erfahrungen. Ja. Und ja, ich glaube, ihr als, ich glaube, das, ich weiß nicht, das BG18, ihr seid ja auch, ähm, nee, ich, weiß, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas habe ich mit einem Schulsprecher von euch mal äh, geplaudert. Ähm, ihr setzt da auch ziemlich weit mit E-Education ähm, und, und setzt da auch wirklich äh, da drauf. Das heißt, ihr könnt da gerne äh, das Ganze testen bis am Ende dieses Schuljahres. Danach können wir auch gerne weiterschauen, wie, man da, wie wir euch dann auch weiter unterstützen können. Aber aktuell sind wir in ungefähr 40 Prozent der AHS in Österreich drinnen, dass uns da mindestens eine Lehrerin verwendet. Also das hat schon einen entsprechenden Impact, ja. Uh, uh, Anmerkung noch, Wir müssen uns uh, für unseren Newsletter gerne mal einen Beitrag schicken und mhm. der geht nämlich dann raus. Sehr um, gerne, mache ich gerne. Wie heute cool. auch nicht beim Workshop sind mhm. zum Beispiel. Mache ich, mache ich sehr, sehr gerne, ja. ähm, Alexandra, es gibt eine App für Schülerinnen. Also man kann einfach sich die App im iOS und Android da runterladen. Das ist natürlich dadurch auch ideal für die Gerätinitiative. Und dann kann ich einfach dann darüber auch direkt aufs Standard zugreifen. Also das ist das darüber auch sehr gut möglich. Super. Passt. Gibt es noch andere Fragen? Ansonsten würde ich mein Wort wieder an den Florian übergeben. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt es mir einfach. Ich schicke dir auch noch meine private Telefonnummer raus, weil ich jetzt dann langsam aussteigen muss. Schreibt es mir einfach. Ich kann es mir eine SMS schicken, etc. Ich helfe euch wirklich weiter. Ich helfe euch auch bei der Einschulung weiter. Wir machen auch Schilfs für euch als Schule. Also wir organisieren euch alles, das ist uns ganz wichtig, dass ihr das auch wirklich verwenden könnt und das wirklich auch einen Mehrwert bauen Schülerinnen halt eben nimmt. Herzlichen Dank, Leon. Es war Bitte gut. gerne, ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wie gesagt, ich übergebe mein Wort an den Florian. Ja. Vielen Dank. Ja. Fast Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao, Leon. Ich sage auch danke. Ähm, ja, ist, glaube ich, sehr, sehr umfangreich, ähm, was StudyLay bietet, eben zu unseren Lehrwerken dazu. Ja, ich gehe nochmal zurück jetzt eben auf die Lehrwerksebene, für die es eben Studily gibt eben in Kombination und ähm, teile dazu nochmal meinen Bildschirm für Sie. Genau, und gehe nochmal zur Präsentation. Eben... Ja, Study gibt es eben für die Lehrwerke, das ist Mathematik, die Lösungswege, Mathematik, Verstehen und für Schritt für Schritt Mathematik. Und eben Studily ist so umfangreich, dass für alle Lehrwerke die, Be die gesamten Beispiele mit Rechenweg und Lösungsvorschlag durchgerechnet sind. Ja, aber zu unseren Lehrwerken, wenn Sie sich jetzt für ein Lehrwerk interessieren, gibt es neben Studily ja noch ganz viele andere digitale Materialien für Sie, ja zum unterrichten oder in der unterrichtsvorbereitung zum anwenden ähm, bei unseren lehrwerken gibt es ja immer ein e-book plus dazu zu erwerben über die schulbuchaktion ähm, das e-book plus werden die meisten vielleicht eh schon kennen das ist das digitalisierte schulbuch eben mit interaktiven übungen nochmals drinnen im schulbuch selbst ähm, oder auch ähm, erklärfilmen oder die geogebra-applets und ähnlichen eben ist es ähm, über die schulbuchaktion mit zu bestellen mit dem gedruckten buch und was es dann neu ist ein Neues für die Lehrwerke, es gibt, wenn man ein e Plus bestellt hat für die Schüler und Schülerinnen, gibt es auch ein Klassenzimmer ab heuer neu. Also es hat es letztes Jahr schon gegeben, wird jetzt ausgeweitet auf, die, auf, die, auf alle ähm, Reihen in der Mathematik, über die wir jetzt gesprochen haben. Und im ÖBV Klassenzimmer ist eben gratis zu nutzen, wenn man das E-Book Plus mitbestellt hat. Und dort kann ich den Schülern und Schülerinnen aus dem e Plus die Aufgaben direkt den Schülern in Hausübungen zusammenzufassen und zuteilen. Das heißt, ich kann Aufgaben aus dem E-Book Plus stellen, schickt den ähm, Schülern und Schülerinnen, ähm, ja, bekommt dann eine Auswertung zurückgesendet und kann den Schülern dann auch über das Klassenzimmer ein Feedback geben. Das digitale Klassenzimmer läuft über Digi4School, eben dort, wo auch die EBook+ Plus abrufbar sind. Genau, dann gibt es auch noch neben Studily eben auch noch das Lehrwerk Online, So unsere Reihen und Lehrwerk Online ist unser Online-Bereich für alle, ähm, ja, alle Lehrwerke, wo es eben nochmals zusätzliche Arbeitsmaterialien gibt, digitale Arbeitsblätter, Geometriekurse, ähm, Jahresplanungen für den Lehrer ähm, ja, und ganz viele andere nützliche Tools und Materialien, Einfach mal reinschauen unter Lehrwerk Online und dort ähm, ja, werden Sie sicher viele interessante Dinge finden, auch wenn Sie jetzt das Lehrwerk noch gar nicht verwenden. Ja, dann gibt es auch die eBo Plus Lehrerinnenausgabe. Die ist ähm, ja aufbauend auf dem eBo Plus, aber ein reines Lehrermaterial. Das heißt, neben dem eBo Plus Inhalten sind dort auch noch zusätzliche Lehrermaterialien enthalten. Ähm, ja oder auch zum beispiel das arbeitsheft ist da zusätzlich für den lehrer digitalisiert und ja man kann sich so vorstellen alles was man auf einer doppelseite ähm, ja, was es an materialien gibt für die doppelseite für die seite ist in den ebook plus in der lehrerausgabe auch abgebildet und man muss keine materialien mehr in der vorbereitung zusammensuchen sondern hat alles passgenau abgestimmt immer für die seite ja, was ich jetzt auch noch reingenommen habe, ist die ISA, die interaktive Schularbeitenassistentin, das sind äh, Schularbeitenvorschläge oder man kann damit auch Schularbeiten individuell zusammenstellen, ist jetzt aber nicht für die Unterstufe, sondern für die Oberstufen, Lehrwerke, Lösungswege und Mathematik verstehen, ähm, genau, aber habe ich da reingenommen, dass es auch hier eben die ISA gibt. Genau, und hier nochmal ein Überblick zur Ibo plus Plus ausgabe Eben habe ich schon vorher erwähnt, wie das funktioniert. Eben aufbauen auf den Ibo plus mit Lehrermaterialien angereichert. Was aber da ganz wichtig ist, die IBO plus ausgabe können Sie auch immer gratis testen. Einfach für 14 Tage den Code freischalten lassen und dann bekommen Sie einen gratis Account oder einen gratis Zutritt für 14 Tage und können das im vollen Umfang auch testen. Genau, unsere Digitalmaterialien, die finden Sie immer auch auf öbv.at/slash /öbv digital Dort sind nochmals alle Materialien zusammengefasst, weil es momentan ja schon sehr viel gibt, ähm, ist dort nochmals alles übersichtlich für Sie zusammengefasst. Genau, es gibt auch zu unseren ähm, ja, Digitalprodukten und zu den Produkten selbst ähm, ganz viele Webinare. Ähm, ja, Zukünftig jetzt es noch morgen ein Praxistipps für digitalen Unterricht zum Beispiel und dann auch für Schulbuchreferenten am 6. April Webinare. Aber die Webinare, die jetzt im Laufe des äh, Semesters oder in der letzten Jahre gemacht wurden, sind auch in unserem Webinar-Archiv abrufbar unter öbv.at/veranstaltungen. Zum Beispiel war vor einiger Zeit Schritt für Schritt Mathematik-Webinar. Das ist jetzt in der, im Archiv abrufbar. und Sie können sich dort das Webinar nochmals anschauen. Genauso hat es zu Studily ein Webinar gegeben, wo nochmals in einer Stunde wie es Studily präsentiert und näher gebracht wird. Einfach in das Webinar-Archiv hineinschauen und dort sich das Webinar gerne nochmals anschauen. Genau. Jetzt auch zum, ja, fast zum Abschluss. Eben, wenn Sie gerne Fragen haben, ähm, gerne auch zu Studily, oder vor allem auch zu unseren Produkten, der Schulbücher oder unseren Digitalprodukten. Wenden Sie sich bitte immer gerne einfach an Ihren Schulbuch, Schulbuch, Ihren Schulberater zu finden auf unserer Webpage oder schreiben Sie direkt mir einfach ein E-Mail an florianbon.poeller.br. Das heißt, wenn Sie jetzt noch ähm, unsicher sind oder sich ähm, gerne ähm, ja, für eines der Lehrwerke in, äh, anschauen möchten, die ich gerade vorgestellt habe, wo es eben auch Studily zu verwenden gibt, ähm, dann können Sie sich gerne melden und ich sende Ihnen gerne ein gratis Exemplar zur Ansicht zu. Einfach gerne E-Mail schreiben mit der Schulkennzahl und welches Exemplar Sie sich gerne noch anschauen möchten. Dann lasse ich Ihnen das Schulbuch gerne gratis zukommen. Genau eben, damit Sie eben vielleicht das in Betracht ziehen, um mit Stalli damit zu unterrichten. Genau und ja, wenn Sie uns gerne folgen möchten, es geht ups, natürlich auch gerne auf Facebook, sind wir auch ähm, vertreten und genau, wenn es Fragen gibt, einfach jederzeit melden an den Schulberater, es gibt für jedes Bundesland einen eigenen, wir kommen auch zu Ihnen gerne an die Schule, machen auch gerne eine Schulung ja, über die digitalen Materialien, wenn Sie es gerne wünschen, einfach ähm, gerne uns schreiben, dann ähm, ja, schauen wir auch gerne bei Ihnen an der Schule oder auch gerne in einer Zoom-Konferenz äh, virtuell bei Ihnen vorbei. Genau, weil die Zeit ist eh schon vorangeschritten, die einzelnen Punkte zu den einzelnen Lehrwerken, was alles genau enthalten ist, geht sich jetzt zeitlich nicht mehr aus. Aber nur grob gesagt, es gibt immer zu den einzelnen Schulbüchern natürlich auch immer noch Zusatzmaterialien wie Arbeitshefte und die Lösungshefte natürlich und die ganzen digitalen Zusatzmaterialien. Jetzt schauen wir kurz in den Chat hinein. Ähm, Schularbeit-Assistenten äh, für Schritt für Schritt-Mathematik? Nein, den gibt es leider nicht. Das ist nur für die Oberstufe momentan also für die Lösungswege Oberstufe und Mathematik verstehen für die Oberstufe wird es das Lehrbuch Lösungswege für da auch in der Oberstufe geben. Ja, momentan ist es für die Unterstufe eben für alle vier Lehrwerke in der Unterstufe ähm, ausgebreitet worden. Ähm, ja, aber es ist wahrscheinlich nicht abwegig, dass es dann auch ähm, vielleicht mal in die Oberstufe gezogen wird. Aber da kann ich jetzt momentan ähm, keine konkreteren Details dazu nennen. Also weiß ich auch nicht ähm, genau, wie es da weitergeht. Aber ähm, ist sicher sehr wünschenswert und werde ich auch so weitergeben. Ähm, genau, jetzt ist es ist eh halb eins, also sind wir pünktlich fertig geworden. Wie gesagt, Sie können mir jederzeit gerne ein E-Mail schreiben. Ich schreibe Ihnen nochmals meine Adresse herein farian.poiler und Sie können sich gerne ähm, ja, Exemplare zur Ansicht gerne ähm, bestellen bei mir. Können Sie die Präsentation zur Verfügung? Äh, ja, kann ich gerne machen. Soll ich die in den Raum hereinstellen oder in der ja, Sie können es in den Raum reinstellen, Sie können es auch mir schicken. Dann werden wir die, die Dinge nur mal zur Verfügung stellen, gesammelt. Das können wir auch mal. Dann, dann schicke ich es Ihnen bitte, Frau Schau, Und ja, das passt. Mhm. Ja, super, genau. Dann haben Sie ja jeder die Präsentation für sich zu Hause. nochmal. Dann haben Sie einen guten Überblick über die Lehrwerke. Wenn man Fragen gibt, einfach gerne melden. Gell? Mhm. Dann sage ich... Moment. Ja. Das ist meine E-Mail, da können Sie es uns hier schicken. Genau, super, mache ich, ja. Super, und ich werde das dann wieder weitergeben. Vor allem, wer hat da gefragt? Moment, die Frau Sabine Marder. Okay. Genau, super, danke sehr. Herzlichen Dank für die Präsentation, es ja. war total spannend. Ja, super, ich sage auch, danke sehr. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiederschauen.